Das entstanden. Kurz und bündig. Wir haben es schon seit vielen, vielen Jahren geplant gehabt. Es ist aber nie zustande gekommen, weil einfach das Interesse zu gering war. Jetzt Golden Boy Show von Manuel Saif. Das Interesse war unglaublich unfassbar. Ich habe auch mitgewirkt für großartige Kampfbarungen. Und ja, ich hatte am nächsten Tag einen brother from another mother kontaktiert, den Yasser von Graz. habe ich ihm vorgeschlagen, Yasser, lass uns diesen Schritt tun. Ich bin da wirklich guter Dinge, dass das große Wellen schlagen wird. Ja, er hat gesagt, ja passt. Ich habe dann am nächsten Tag den Manuel Saev angerufen und hat gesagt: Bruder, schau wir hätten so etwas auch geplant. Ich will dir aber da nicht in die Quere kommen, nicht, dass du jetzt schlecht denkst von mir. Und ob das okay ist für dich, dass wir das eine Woche vor dir oder eine Woche nach deinem Event machen werden. Wenn dir das äh, unangenehm ist, dann sag's bitte, dann verschieben wir das um ein, zwei, drei Monate. ist überhaupt kein Problem. Aber ich will da mit ganz offenen Karten spielen und Männer machen das so. Und man so ist ein Ehrenmann, er ja, gleich gesagt, Bruder, überhaupt kein Problem, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Und Ja, ja und so ist dann das entstanden, was wir jetzt am Reißen haben. Ja, dann brauchten wir natürlich einen Namen. Name, welchen Namen nehmen wir? Jasser so hatte die blendende Idee Platzbord vom Film. Er wollte auch gleich die Filmmusik nehmen, den Namen, gleich volles Programm und der hat da schon Filme geschoben. Ich war damit nicht so einverstanden. Ich war eher so K.O. Smash Time oder Smash Time oder Beef in der Box, weil es wieder in so einer rechteckigen äh, Box gekämpft, die mit Matten ausgelegt ist. Ja, und... Wie sollte es anders sein, haben wir dann über Instagram eine Abstimmung gemacht und die Leute haben sich entschieden für Smash Time. Somit war der Name auch geboren, Smash Time. Jetzt brauchten wir nur noch ein Logo. Yassa hat jemand in Graz, das ist der Bobby, Bobby Agency. Sehr talentierter, sehr gefragter Grafiker, Videograf, Fotograf, Designer und alles Mögliche. Also der ist wirklich auf Zack hat uns das kurzerhand ein Logo gemacht, Smash Time und Abkürzung auch noch ST. Großartig. Auch danke hier an dieser Stelle an Bobby. Und ja. Dann war es soweit. Casting. Casting war ein absoluter Erfolg. Die Bude war rammelvoll. Wir konnten da schon die ersten Kampfbarungen zusammenstellen. Es war einfach ja also es war unglaublich, wie viele Leute plötzlich Interesse hatten, richtig zu kämpfen. Also nicht nur mit MMA-Handschuhen und ein bisschen da und ein bisschen dort, sondern die Jungs haben Feuer. Die Jungs wollen kämpfen, die, die, die, die, die spüren da was, die haben da jetzt was in sich seit Corona jetzt vorbei ist. Die wollen das rauslassen und... Da werden richtige, richtige Legenden geboren, da bin ich ganz sicher. Und wir haben dann gesagt, ja okay, wir machen das Event am 20. Mai in St. Pölten im Instinct Gym. Es ist eine tausendprozentige Sicherheit, weil alles vollständig mit Matten ausgelegt ist. Auch mit judo mit Dickenmatten. Die Wände mit Matten ausgelegt sind, also es gibt auch kein Festhalten am Zaun oder sonst irgendwas. Wir haben mittlerweile auch einen Partner, also einen Sponsor, AB Energy. Das ist ein, eine Ballaststoffbombe aus Tschetschenien. Unglaublich, was da alles drin ist. Mit Datteln, getrockneten Pfirsichen, Rosinen. Da wird alles zusammengemixt mit Honig, Zitrone, dann noch mit Samsamwasser zusammengemischt. Ja, das ist jetzt ein Sponsor von uns. Das freut uns natürlich riesig, dass wir so einen großartigen Sponsor an unserer Seite haben. Und die nächsten Tage wird sich natürlich herausstellen, ob es noch mehr Sponsoren geben wird. Ähm, ja, das war es dann schon wieder so im Großen und Ganzen. 20. Mai werden Legenden geboren. Und... Man kann das Ganze auch auf YouTube anschauen, gegen eine Mitgliedschaft, die kostet 4,99 Euro, das könnt ihr euch dann reinziehen. Die Videos, die Kämpfe werden professionell gefilmt, werden auch professionell zusammen zusammengecuttet, dass das auch alles Hand und Fuß hat und wirklich spektakulär rüberkommt. Die Bude wird rammelvoll sein, also es passen maximal 50 Leute rein und... Sponsoren-Gespräche haben wir jetzt noch einige. Und dann werden wir sehen, wohin die Reise führt. Nächster Halt wäre Linz. Habe ich heute noch ein paar Gespräche. Ja, also wir sind motiviert. Die Kämpfer sind auch motiviert. Sie wollen mehr. Sie wollen nicht nur MME kämpfen. Sie haben keinen Bock mehr auf das. Sie wollen... Ja, sie wollen was Neues und wir bieten ihnen was Neues. Wir gehen in diese Richtung. Ich glaube, Top Dog in Russland hat es vorgezeigt, wie unglaublich groß dieses Interesse ist. Auch in England und Amerika gibt es eigene Bärnakel-Liga mittlerweile. Bei uns ist Bärnakel verboten, weswegen wir auch keinen Bärnakelfight machen dürfen. Leider sondern die Kämpfer bekommen Bandagen und unter den Bandagen kommt eine Polsterung, sodass auch alles im Rahmen des Legalen ist. Aber ansonsten alles auf Pride Fight Rules, das heißt Soccer -Kicks, Kopfstöße, Ellbogen, alles erlaubt. Natürlich nicht bei jedem Fight, aber bei den Pride Fight Rules auf alle Fälle. Also, das wird spektakulär auf alle Fälle. Ja, und ansonsten... Das war es jetzt mal mit den neuesten News, mit den neuesten Infos, was so ansteht. Und dann am 20. Mai bei Smash Time. Passt auf euch auf.